Grüß Gott, meine Damen und Herren, mein Name ist Jörg Sticher, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, vertrete ausschließlich Arbeitnehmer und Betriebsräte bundesweit. Heute habe ich mir das Thema auf die Fahnen geschrieben, das oft oft, ziemlich oft gefragt wird, wie schaffe ich mir günstige Voraussetzungen für die Kündigungsschutzklage, wenn ich dann gekündigt werde? Wir hatten ja bei dem letzten Video schon gesagt, wieso Kündigungen im Raume stehen. Heute wollen wir sagen, was muss ich machen, dass ich möglichst gute Chancen habe. Sie müssen sich zuerst mal zwei Sachen merken, nämlich 6 plus und 10 plus. 6 plus deshalb, wenn Sie länger als sechs Monate beschäftigt sind. Und 10 plus, wenn Sie mehr als 10 Arbeitnehmer im Unternehmen haben, dann greift nämlich das Kündigungsschutzgesetz und das schützt Sie, wie der Name schon sagt, Kündigungsschutzgesetz. Äh, Im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes kann man nämlich nur Verhaltenspersonen oder betriebsbedingte Gründe vorweisen, um Sie zu entlassen. Was sind jetzt personenverhaltens- und betriebsbedingte Kündigungsgründe? Ganz einfach, bei einem personenbedingten Kündigungsgrund können Sie sich ganz einfach merken, der Arbeitnehmer möchte gut arbeiten, kann aber nicht. Das ist zum Beispiel die Krankheit. Ja, viele sagen ja immer, bei Krankheit kann man nicht kündigen, aber das ist ein ganz großer Irrglaube. Dann gibt es die verhaltensbedingten Kündigungsgründe. Verhaltensbedingt können Sie sich kurz merken, der Arbeitnehmer könnte Gut arbeiten will aber nicht. Das heißt also so eine Blockadepolitik im Prinzip. Verhaltensbedingt wäre zum Beispiel Stempelkartenbetrug oder auch häufiges Zu-spät-Kommen. Und da ist es ganz, ganz wichtig beim verhaltensbedingten Grund, brauchen Sie in 90% der Fälle eine Abmahnung. Das heißt eine Abmahnung, die Sie darauf hinweist, dass Ihr Verhalten gegen Ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtungen verstößt. Dazu werden wir später noch dazu kommen. Und dann gibt es noch den großen Punkt der betriebsbedingten Kündigung. Da müssen Sie sammeln. Da müssen Sie sammeln. Betriebsbedingt bedeutet also, dass Ihr Arbeitsplatz wegfällt und viele unterliegen dem Irrtum, dass allein das Wegfallen des Umsatzes auch zu einer betriebsbedingten Kündigung führen würde. Das stimmt auch so nicht. Und warum sollen Sie dort sammeln und schreiben? Ganz wichtig, erstens, man braucht immer eine vergleichbare Arbeitnehmergruppe. Das bedeutet, machen Sie sich Notizen, wer hat vergleichbare Arbeitsplätze. Schreiben Sie die Namen auf, schreiben Sie die Arbeitsplätze auf, schreiben Sie die Vier Sozialdaten, die es gibt auf, nämlich Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Schwerbehinderung und die Unterhaltspflichten. Legen Sie sich doch einfach eine Excel-Tabelle an, dann haben Sie es einfacher, denn meistens gilt auch aus dem Augen, aus dem Sinn. Das heißt also, bitte hier handeln Sie, schreiben Sie sich das auf. Also erstens vergleichbare Arbeitnehmer und zweitens von den vergleichbaren Arbeitnehmern dann die Sozialdaten Nochmal Schwerbehinderung, Unterhaltspflicht, Lebensalter, Betriebszugehörigkeit. Aber auch bei verhalten- und personenbedingten Kündigungen, auch bei der Schwelle, weil da gibt es ganz neue Urteile, dass Leiharbeitnehmer nun auch die 10 plus Schwelle erreichen müssen. Das heißt also, die zählen dazu, wenn Sie in einem Kleinbetrieb sind und ich hatte den Fall, machen Sie sich Listen, dann ist es einfacher, das Kündigungsschutzgesetz anwendbar zu machen. Und lassen Sie sich beraten, welche Chancen Sie haben. Es gibt auch für bedürftige Personen Prozesskostenhilfe. Wenn Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie mich einfach an, schauen Sie hier unten auf die Internetseite, rufen Sie unverbindlich einfach mal an. Wir werden mit Sicherheit dann auch ihr Problem lösen können. Als Ausblick für das nächste Video, da werden wir uns im Rahmen der verhaltensbedingten Kündigung drum kümmern. Was wann ist die Abmahnung überhaupt des Papierwert?